Endlich kam alleine nach vorn. Ab jetzt erübrigt sich für Deutschland jedes weitere Wort. Von wegen angeblich wollen wir hier Nazis beschränken. Jeder sieht, wie sie Nazi-Gegner staatlich bekämpfen. Und Tim ist da nur die Spitze des Eisbergs. Unser Recht auf Widerstand ist offensichtlich ein Scheiß wert. Keiner, der jemals Faschos echt bekämpft hat, glaubt, dass deren Weltbild sich nur ein Stück verändert. Wenn ein paar Bürger eine Bratwurst dessen Kilometer weit von dem Ort, wo sich die Nazis treffen, dann eine Blockade setzen, siehst du die Parteien, wie sie munter ihren Staat einsetzen? Ha! Extremismus-Theorie, diese Linken sind doch auch alle Faschisten in Zivil, in Geschichte hörst du nie IG-Farben oder Thyssen. und deswegen haben Richter ein moralisches Gewissen, wenn sie bei Tim nur so tun, als ob sie Fakten hätten, aber wenn Verfassungsschützer Akten schreddern und normal hätten wir das gar nicht mitgekriegt. Es ist nur so lang witzig, bis es nicht mehr witzig ist. Haftstrafen von 22 Monaten für vielleicht kurz einmal ein Megafon tragen. Geht's noch? Das ist ein Versuch, uns schüchtern. Bei dem es um mehr geht, als um die Gesinnung eines Richters. Es geht um das Recht, hier weiter Nein zu sagen. Wenn zu so viele tun, als wären sie blinde Stumme. Kein Ohr hast. Deutschland hat zu so viele Schweiger wie Till und zu so viele Richter tippen nur mal leider wie Schill. Überleg mal. Bleibst du weiterhin still? Geht das hier in eine Richtung, die du keinesfalls willst? Jetzt ist die Zeit gemeint, am Schreien macht Sinn und alles Nötige tun für einen Freispruch für Tim